Hey Leute, ich bin's Conny, das neue Pet zum Lauter X-Update ist draußen und es ist besser als erwartet. Außerdem verlose ich ein Huge-Pet und ein paar Event-Pets und erkläre natürlich, warum das Update doch besser ist als erwartet. Los geht's! Das neue Pet zum Lauter X-Daycare-Update ist da. Wir haben die Pet-Daycare, zwei neue Huges, die Secret-Door, Cozy Cove Area, okay, Rose Egg, Hard Chest. Da weiß ich immer noch, wahrscheinlich gehört das alles zu der Secret-Door, wahrscheinlich. Äh, Multiple-Pet-Enchant, das ist gut. Kann man machen. Äh, Teleport-Menu-Icons. Also neue Icons fürs Teleport-Menu. Werden wir uns gleich angucken. Player-Cap-Increase. Man kann mehr Spiele auf dem Server haben. Bugfix ist, okay. Wahrscheinlich hat es deswegen länger gedauert, das Update zu posten, weil die noch einstellen mussten, dass man mehr Spiele haben kann. So, Teleport, Icons. Ach, jetzt sind hier so Icons davor. Mine, Beach. Also wenn da eine Maschine ist, steht da immer, was das, was da für eine Maschine zu finden ist. Hier gibt es Kisten, das ist cool. Wenn wir jetzt in der Doodle-Welt gehen, sehen wir hier, hier gibt es Eier, hier gibt es eine normale Region, hier gibt es eine Kiste. Da gibt es auch eine Kiste. Alles klar. Das sind die neuen Icons, damit kann man dann sehen, wo man sich hin teleportiert. So, wo diese Secret Area ist, das weiß ich nicht. Vielleicht habt ihr schon mal eine Ahnung. Hinter dem Wasserfall im Valenti Valentinstagshaus. Also wurde das Valentinstags-Event wirklich fortgesetzt? Der Valentinstag ist vorbei. Na gut, Preston weiß wahrscheinlich, dass Events ähm, immer gut ankommen. Dann gehen wir nochmal zur Spawnwelt, zum Shop rüber. Warum steht da Egg? Wahrscheinlich wegen dem Valentinstags-Ding. So. Und dann gehen wir, ja tatsächlich, das Valentinstags-Event ist nicht weg, es wurde tatsächlich erweitert. Damit hätte ich nicht gerechnet. Dann geht es jetzt weiter. Valentinstags-Event Part 2 scheinbar. Kommen wir hin und hinter dem Wasserfall. Und hier gehen wir einmal hin. To Enter the Secret Valentines TBD. You must complete this quest. Start. Okay, wir starten die Quest. Ah, okay, Quest. Break 200 Hard Piles. Return when you have finished. Ah, okay, wir müssen Hard Piles breaken. Wir haben Quests zu erledigen. Gar kein Bock. Sache ist, das ist dann auch noch für ein Event und dann so viel für ein Event. Komm, wir packen natürlich Settings. Einmal äh, Pet Sending auf Single. Damit wir das schneller machen können. Ich weiß nicht, ob die dazu zählen, aber ich packe es einfach rauf, wenn ich sehe, ne? Sollte ja eigentlich relativ schnell gehen. So, mal ein bisschen hier. Hier haben wir wieder einen Hardpeil. Hier haben wir einen Hardpeil. Da haben wir einen Hardpeil. Die Kisten nehme ich mit, wenn ich kann. Aber die Hardpiles gehen vor. Ja, und hier übernimmt mal der Conny aus dem Schnitt. Am besten farmt ihr die Hardpiles auf leeren Servern. Es zählen wirklich nur diese Stapel an Hardpiles. Sucht dann in der normalen Welt und in der Tag-Welt. Und viel mehr könnt ihr nicht machen, außer halt mit Pet Sending Single durch die normale und die Tech welt laufen und dann den Server zu wechseln. So ein Schmarrn. Ich habe gerade nur diese Kisten gesehen. Aber wir kommen hier echt nicht voran. Okay, da wir nicht vorankommen, denke ich, gehe ich mal zum Shop und schaue in den Briefkasten. Weil Daniel meinte, ich soll da reingucken. Und Gumball meinte, ich soll da reingucken. Schauen wir mal nach. Ich habe sechs Gifts bekommen. Einmal haben wir Gabriel 2317. Danke für die 100.000 Gems. Fire Dragon OG. Danke für die 187.000 Gems. Till zockt. Danke für die 2 Millionen Gems und LPlayD schreibt. <lacht> Bitte geben wir dies wieder back, Daniel. Ich werde es nicht zurückgeben. Ich weiß, das war nur ein Joke. <lacht> danke für die 50 Millionen Gems. Diese 50 Millionen Gems werde ich verlosen. Ach ja und New Tail Rock. Hm. Werde ich das vielleicht auch langweilig. verlosen, ne? Zum Verlosen ja. von Gumball. Jo, Dankeschön für den Party Axolotl und den zweiten Party Axolotl. Ich gehe mal auf Claim All. Und dann starten wir mal eine Verlosung. Wer von euch jetzt diesen goldenen Huge Hellrock haben möchte, schreibt seinen Roblox-Namen in den Live-Chat. Schreibt jetzt euren Roblox-Namen alle rein, wenn ihr den Huge Hellrock haben wollt. Ich werde dann gleich einen Gewinner aus dem Chat picken lassen vom Bot. Und der Gewinner? Und der Gewinner ist... Maxi King! Geh dann zum Briefkasten auf Sands, paste deinen Namen einfach rein. Den Huge Hellrock! Und die 50 Millionen Gems. Viel Spaß mit den 50 Millionen Gems. Maxi King unterstrich Neues. Und den New J Rock. So. Und es gab ja noch weitere äh, Pads, die ich bekommen habe zum Verlosen. Und zwar. Ähm, Party Axolotl habe ich zwei bekommen. Ich würde sagen, ich wähle jetzt noch einen Gewinner aus. Der bekommt dann drei Party Axolotl von mir. Also Ausrufezeichen Winner. Und dann gucken wir mal, wer gewonnen hat. Snickers Frog. Einen Party-Axolotl. Bitte sehr. Und dann natürlich noch einen Party-Axolotl an Snickers Frog. Und noch einen dritten Party-Axolotl an Snickers Frog. Ich choose this too fast. Na gut. So, das reicht dann aber auch mit den Gewinnspielen. Oh, ich sehe gerade, ich habe ein neues Paket bekommen. Titsockt, kennst du Conny? Nee, habe ich nie gehört. Aber vielen lieben Dank für das Update-Hype-Gift. <lacht> Dankeschön Soll ich das auch noch verlosen? Schreibt mal in den Chat, ob ich das Update-Halbgift jetzt auch noch verlosen soll Wenn ja, dann wähle ich nochmal einen Gewinner für das Update-Halbgift aus Aber werde jetzt vorher noch einmal hier alle Piles abfarmen, die ich finden kann in der Welt Ja, ja, ja Okay, ihr schreibt ziemlich viel Ja Dann werde ich gleich nochmal einen Gewinner picken für das Update-Halbgift Und ähm, sobald ich zurück bin, kriegt er dann sein Geschenk Oder sie Oder es Krieg ich auch Du auch? Ja. Du hast doch schon ein Update-Hype-Gift bekommen. Ja, und dann noch eins. Ja, ich weiß ja nicht. Vielleicht, wenn du deinen Namen in den Chat schreibst, könntest du ja immer noch gewinnen. Ja, ich Alle Leute, die in den noch. letzten fünf Minuten ihren Roblox-Namen in den Chat geschrieben haben, nehmen theoretisch teil. Yeah. Oha. Und der Gewinner <lacht> ist. Oh. Gumball. Als ob Gumball gewonnen hat. Schon wieder? Noch Neuzug? Neuzug? Nee. Gumball hat's mir ja geschickt. Der hat ja nicht gewonnen. Oder nee, ich finde seinen Namen sowieso heraus. Ich gehe auf Gifts. Dann auf den Verlauf. Und dann sehe ich, dass ich ein Gift von Ultimate Bärchen 2006 geclaimt habe. Okay, Gambo, du bekommst dann von mir ein Update Hype Gift. Bitte sehr. So. Kannst du theoretisch den Stream auch gleich beenden. <lacht> <lacht> ich will auch noch das Update spielen, Daniel. Ah, Ach so, Update. Ah, da war ja was. Da war ja was. Aber stimmt, wir wollten uns doch die Pet Daycare angucken. Die Pet Daycare, die muss doch theoretisch am Spawn sein, oder? Wenn die nicht am Spawn ist... Doch, da hinten. Hier ist die Daycare. So, wird Zeit, dass wir uns die mal angucken. Hier können wir dann unsere Pets abgeben, um sie verwahrlosen zu lassen. Gehen wir mal hin. Hier gibt's View. Ich habe keine zum... Ich kann upgraden. Ach, ich kann weitere Daycare-Slots kaufen. Verstanden. So wird das monetarisiert. Enroll. Okay, Daycare. Select a pet to view possible Daycare-Loot. Stay online for a shorter wait. Verstanden. Ich muss online bleiben, um weniger warten zu müssen. Aber ich muss nicht... Zwangsläufig online bleiben. Wenn ich das reinwähle, dann. Ach doch, dann gibt es schon mehr Loot, als ich dachte. Oh, man kann sogar ein Huge Mebo in ein Spaceship bekommen. Das ist natürlich cool. Aber hier steht Fragezeichen, Fragezeichen. Und man kann hier auch schon. Ja, 50 Millionen bekommen. Nach sechs Stunden. Und wenn ich mehr davon reinpacke, dann kann man mehr bekommen. Und es dauert trotzdem alles sechs Stunden. Ich packe dann einfach meine ganzen guten Pads hier rein. Aber mehr kann ich nicht reinpacken. Verstanden. Standen. Ist mir egal. Dann machen wir das trotzdem einmal so. Ich drücke auf Enroll. Dann sind meine ganzen Pads weg. Put these Pads in Daycare. Yo. Yo, die sind dann auch weg Wenn man sie in die Decor reinpackt Muss man diese 6 Stunden warten Und ihr seht, es sind nicht wirklich 6 Stunden Wenn ich online bin, vergeht die Zeit doppelt so schnell Aber wenn ich offline wäre, wären es 6 Stunden, die ich warten muss und dann bekomme ich möglicherweise Loot. Möglicherweise auch nicht. Und die Wahrscheinlichkeit auf ein Huge ist wahrscheinlich wieder verschwindend gering. Sind die dann weg? Nee, man kann sie zurückbekommen. Aber nach sechs Stunden kann man sie zurückbekommen. Die werden da jetzt gut behandelt, in Anführungsstrichen. Aber ich finde ehrlich, die Daycare ist sehr viel besser, als ich gedacht habe. Natürlich ist sie ziemlich teuer mit den 1250 Robux für die Slots. Aber mit der Daycare bringt Preston ein neues Feature ins Spiel, das tatsächlich nützlich sein kann. Und damit, finde ich, ist das Update tatsächlich gut. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr von dem Update haltet. Ich werde jetzt noch einmal gucken, ob man irgendwo ein bisschen Coin-Piles farmen kann. Neue Eggs, neue Pets und das war's. Und für die muss man dann weiter halt diese Valentinstagswährung hier farmen. Okay, hier kann ich theoretisch diese Piles farmen, aber guck mal, wie lange das dauert, die Dinger zu farmen. Und ich habe eigentlich schon Triple Damage drin. Das heißt, es lohnt sich gar nicht, die hier abzubauen, aber die sind halt jetzt alle hier. Oh, gar keinen Bock, Leute, gar keinen Bock. Und weil ich euch das Gefahr-Mind ich auch noch bei mir antun möchte, würde ich sagen, war's das mit dem Video. Klickt jetzt auf das Video, das euch hier angezeigt wird. Da habe ich ziemlich viel Arbeit reingesteckt. Das war's mit dem Video. Bis dann und... ciao. I'm mm -hmm.